Geschäftsführung, Chefredaktion oder Aufsichtsrat waren sich einig, dass es für die Zukunft notwendig ist, der Agenturarbeit verwandte Geschäftsfelder, wenn irgend möglich, entweder zu erwerben oder selbst zu entwickeln und die Agentur auf breitere Beine zu stellen. Der heikle Punkt dabei war, dass es zur damaligen Zeit eine große Angst vor der Einflussnahme Dritter auf das redaktionelle Selbstverständnis und die redaktionelle Unabhängigkeit gegeben hatte. Selbstverständlich durfte der Chefredakteur nirgendwo in Satellitenbereichen mit eingebunden sein, um ja nicht den Eindruck zu erwecken, dass da Dinge miteinander vermischt werden. Ansonsten war ganz wichtig, dass sich äh, diese Gesellschaften wirtschaftlich tragen müssen, dass es Renditeobjekte sein müssen, äh, die auf eigenen Beinen stehen. Das ist ein ganz heikles Thema. Äh, weil an vorderster Front die Frage stand, welche Vorteile bringt die Präsenz der DPA in Berlin und warum kann sie nicht in Hamburg bleiben. Da gab es viele für und wider. Aber im Laufe der Entwicklung wurde klar, DPA muss in der neuen Bundeshauptstadt Flagge zeigen und eine andere Präsenz haben als in der Vergangenheit. Die erste logische Option war, Gesamt-DPA geht nach Berlin. Da gab es riesige Probleme mit dem Hamburger Senat und auch äh, Widerstände im Betriebsrat und bei Mitarbeitern. Zweite Option war, die Präsenz der Hauptstadtredaktion einfach etwas aufzublasen. Und die dritte Option war, die Gesamtredaktion nach Berlin zu verlegen. Erst als wir eine Lösung gefunden hatten, die eine Online-Anbindung der Gesamtredaktion in Berlin mit dem Rechenzentrum in Hamburg sicherstellen konnte, haben wir gesagt, jetzt ist die Zeit reif, jetzt können wir den Weg gehen, jetzt können wir vollziehen. Und dann ging das alles auch sehr schnell.